Ja, beeindruckend, nicht wahr? Er ist eines Anführers wahrlich würdig. Er soll Einfluss vermitteln und dessen Bürde. An diesem Ort wird die Inquisition zu Gericht sitzen. Ihr werdet hier zu Gericht sitzen. Über wen genau werde ich richten? Über jene, die Unrecht begangen haben. Glaubt mir, diese Leute werden euch mit Sicherheit zumindest ein Begriff sein. Natürlich setzt das alles voraus, dass sie ihre erste Begegnung mit euch überlebt haben. Das heißt also dass noch mehr leben in meiner hand liegen während sich andere aus der verantwortung stehlen seid ihr ein leuchtfeuer der gerechtigkeit inquisitor das alles muss jedoch nicht blutig enden die souveränität der inquisition rührt von denjenigen verbündeten her die sie anerkennen sie gibt euch befugnisse ist aber auch eine verpflichtung die gerechtigkeit kennt mehr als nur ein werkzeug wird sie klug umgesetzt könnte eine hinrichtung im vergleich sogar barmherzig wirken Gibt es jemanden, über den ich richten muss? Nehmt auf dem Thron Platz, sobald ihr bereit seid. Wir werden ihn dann vor euch führen. Dieser Fall ist ein wenig befremdend. Nach eurer Rückkehr aus den Sümpfen fanden wir diesen Mann, wie er die feste Angriff mit einer Ziege. Häuptling Mofren, der Niederträchtige. Er fühlt sich beleidigt, weil seine Avar-Brüder getötet wurden, nachdem sie euch wiederholt angegriffen hatten. Was sollen wir mit ihm machen? Wohin wollt ihr ihn schicken, um uns von seinem Gestank zu befreien? Ihr seid ein Häuptling der Avar. Werdet ihr mit euren Angriffen fortfahren? <lacht> ein Gerichtssaal? Das ist unnötig. Ihr habt meinen schwachsinnigen Sohn getötet, also musste ich euren Besitz mit Ziegenblut beschmieren. Seht nicht mich an. Damit sind wir quitt. Er sollte Tevin Terraner töten, hat sich aber mit eurer Inquisition angelegt. Rothaarige Weiber schenken einem eben nur Rotzlöffel. Macht, was ihr für richtig haltet, Inquisitor. Mein Clan wird sich fügen. Meine verbliebenen Söhne haben ihren Verstand noch in ihrem Kopf. <lacht> Unser Zwist war offenbar nur ein Missverständnis, Häuptling Movren. Doch das darf sich nicht wiederholen. Ich verbanne euch und euren Clan mit so vielen Waffen, wie ihr tragen könnt, nach der Winter. <lacht> Dann war mein schwachsinniger Junge also letztlich doch zu was gut. <lacht> Ihr erinnert euch sicherlich an Gereon Alexios aus Tevinter. Ferelden hat ihn uns in Anerkennung eurer Hilfe überstellt. Die formellen Anklagepunkte lauten auf Abtrünnigkeit, versuchte Versklavung und versuchter Mord. An niemand geringerem als euch. Die Winter hat ihn enteignet und ihm seine Stellung aberkannt. Ihr könnt über den ehemaligen Magister urteilen, wie ihr es für angebracht haltet. Ich kann mich gut daran erinnern, was mit Sedas geschehen wäre wenn er mit seinem Verrat Erfolg gehabt hätte. Ich konnte meinen Sohn nicht retten. Denkt er etwa, mich interessiert, was aus mir wird? Habt ihr sonst noch etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ihr habt nichts gewonnen. Die Leute, die ihr gerettet habt. Die Zustimmung, die ihr gefunden habt. Der kommende Sturm wird all das hinwegfegen. Fällt euer Urteil, Inquisitor. Ihr hattet den Magiern geschworen, ihr würdet ihnen helfen. Ich werde dafür sorgen, dass ihr dieses Versprechen auch haltet. Ihr werdet Fiona unterstellt. All euer Wissen, eure Beziehungen und eure Besitztümer werden für die Zukunft der Magier verwendet werden. Der Henker wäre eine mildere Strafe gewesen.